Herzlich willkommen im YouTube-Kanal der Möbelmacher. Wir wollen Ihnen hier zeigen, was die Arbeit der Möbelmacher ausmacht, warum wir alles Gute zum Einrichten haben und ja, was Sie davon haben, wenn Sie gemeinsam mit uns Ihre Küche, Ihre Einrichtung, na, Ihr ganzes Haus planen. Besonderheit bei den Möbelmachern: Wir arbeiten ausschließlich mit dem Holz aus der Region, das wir von den Waldbauern oder der Forstbetriebsgemeinschaft Nürnberger Land bekommen. Und wir arbeiten es selbst auf unserem Gelände. Das heißt, wir sägen, wir entwinden und wir stapeln das Ganze so, dass in ein paar Jahren hier schon ihre Küche erkennen können.